Um die Gesamtnachfrage auf einem Markt mit drei Nachfragern zu ermitteln, sind folgende individuelle Nachfragefunktionen gegeben. Die individuelle Nachfragefunktion von Herrn Anton, die individuelle Nachfragefunktion von Frau Bertha und die individuelle Nachfragefunktion von Herrn Cäsar. Sie sehen, dass die drei Nachfrager offensichtlich unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich des Gutes haben, was sich in den unterschiedlichen Steigungen der individuellen Nachfragefunktionen sowie den unterschiedlichen Prohibitivpreisen und Sättigungsmengen widerspiegelt. Um die Gesamtnachfrage, das heißt die gesamte Nachfrage, zu ermitteln, muss nun zum, zu jedem Preis die Summe der individuellen Nachfragemengen der drei Nachfrage ermittelt werden. Bei 8 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 0 Stück. Bei 7 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 40 Stück. Bei 6 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 110 Stück. Bei 5 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 180 Stück. Bei 4 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 250 Stück, bei 3 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 320 Stück, bei 2 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 390 Stück, bei 1 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 460 Stück und bei 0 Euro beträgt die Gesamtnachfrage 530 Stück. Bei der Betrachtung der Gesamtnachfragefunktion fällt ein Knick im oberen Bereich der Funktion auf. Grund für diesen Knick ist, dass sich an dieser Stelle die Steigung der Funktion von minus 40 auf minus 60 ändert. Ähnlich zur Ermittlung der Gesamtnachfrage erfolgt auch die Ermittlung des Gesamtangebots. Um das Gesamtangebot auf einem Markt mit drei Anbietern zu ermitteln, sind folgende individuelle Angebotsfunktionen gegeben. Die individuelle Angebotsfunktion der Firma Doris KG, die individuelle Angebotsfunktion der Firma Emil OHG und die individuelle Angebotsfunktion der Firma Frieda AG. Sie sehen, dass die drei Anbieter offensichtlich unterschiedliche Kostenstrukturen haben, was sich in den unterschiedlichen Steigungen der individuellen Angebotsfunktionen widerspiegelt. Um das Gesamtangebot, das heißt das gesamte Marktangebot, zu ermitteln, muss nun zu jedem Preis die Summe der individuellen Angebotsmengen der drei Anbieter ermittelt werden. Bei 8 Euro beträgt das Gesamtangebot 530 Stück. Bei 7 Euro beträgt das Gesamtangebot 460 Stück. Bei 6 Euro beträgt das Gesamtangebot 390 Stück. Bei 5 Euro beträgt das Gesamtangebot 320 Stück. Bei 4 Euro beträgt das Gesamtangebot 250 Stück. Bei 3 Euro beträgt das Gesamtangebot 180 Stück. Bei 2 Euro beträgt das Gesamtangebot 110 Stück. Bei 1 Euro beträgt das Gesamtangebot 40 Stück und bei 0 Euro beträgt das Gesamtangebot 0 Stück. Bei der Betrachtung der Gesamtangebotsfunktion fällt ein Knick im unteren Bereich der Funktion auf. Grund für diesen Knick ist, dass sich an dieser Stelle die Steigung der Funktion von plus 40 auf plus 70 ändert. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen anhand von einfachen Beispielen gezeigt, wie aus der individuellen Angebots- und Nachfragefunktion die Gesamtangebots- bzw. die Gesamtnachfragefunktion abgeleitet werden. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.